Hallo zusammen, ich bin Vanessa, ich mache TF. habe vorher eine dreijährige Lehre als VHG gemacht. Momentan bin ich im vierten Semester und das absolviere ich jetzt im Wohn- und Pflegeheim. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ein Alltag bei mir so aussieht. An meinem Beruf gefällt mir am besten der Kontakt mit den Bewohnern und Zusammenarbeit in einem intraprofessionellen Team. Und natürlich auch das medizinische Wissen, das man sich aneignen kann. Was man für die HF mitbringen sollte, ist die Freude am Arbeiten. Man muss sich auch bewusst sein, dass man Verantwortung übernehmen muss und Stress ausgesetzt ist. Und am wichtigsten ist es, dass man Menschen gerne hat. Ich arbeite in einem eher kleinen Team. Es sind alle sehr lieb und hilfsbereit. Was ich cool finde, ist, dass alle einen sehr guten Humor haben. Ich arbeite wirklich sehr gerne mit ihnen und bin froh, dass ich in diesem Team sein darf. Mehrere Momente, in denen wir leben, sind, es gibt eine Bewohnerin, die kommt jeden Morgen die kommt sie von der aus ihrem Zimmer raus. Und strahlen die schon von ganz weitem an und winken dazu. Und das finde ich immer mega schön. Ich werde vom Betrieb wie auch vom Team mega gut unterstützt. Ich kann immer gehen, also Wenn ich mal eine Frage habe, dann kann ich zu, zu allen Teammitgliedern gehen. Es ist auch immer ein offenes Ohr für mich, sei es eben eine Pflegehelferin, sei es meine Berufsbildungsverantwortliche, die Abteilungsleitung. Wirklich alles immer für mich da und helfen mir. Was man erwarten kann, wenn man hierher kommt, ist ein gut organisierter Betrieb, liebe Leute, sei es Mitarbeiter oder Bewohner, und eine lehrreiche Zeit an einem Ort mit einer sehr schönen Aussicht. So, das waren jetzt ein paar Eindrücke von meinem Alltag hier aus Haf. Ich hoffe, es hat euch lustig gemacht. Wenn ihr Interesse habt, kommt doch mal vorbei und schaut das Ganze live an.